Und das werdet ihr gleich sehen. Guten Morgen. Und hier kommt unser CEO, der Alex. Guten Ja, wir sind voll in den Vorbereitungen und nachher mehr! Guten Morgen!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 Ja, also wir sind weltweit vertreten und ja nachher gibt es Infos live direkt von der Veranstaltung. Hier noch einen kurzen Gruß nach Kolumbien. Hallo, hola Colombia, aquí estamos, amigos del Grupo de Colombia. Yes. Mucha gente, mucha gente. Bye bye Leute, bis später. Hasta luego.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 and allows... those Ich habe immer gehört, Mut bedeutet, keine Angst zu haben. Aber ich glaube, mutig sind die, die Risiken eingehen. Der zweite Preis, eine Reise nach Venedig. Wer will den Preis? Könnte es ja so machen. Gewonnen hat? Oh! oh das ist einfach. Die 20! Oh, oh! Die 20! Oh! <lacht> die 20! Oh, da kommt sie vor der Die 20! Und die mit hier in die Treppe! Vorsicht! Zeigen Sie die Karte! Und oh, die 20! Wir können mal so aufdrehen, ach von hier! Wir können wir das auch alle sehen! Auch in den hinteren Reihen! ja! Kann man das so sehen? Aber wo ist denn die Kamera da? Guck mal hier. Glückwunsch! Sie sind die Josefa. aus Mönchengladbach. Aus München. Alleine hier? Nö. Alleine. alleine, ganz alleine hier? Was sagen Sie zur Veranstaltung? Wunderbar. Ein Treffer, oder? Jetzt geht es nach verdienen. Wen nehmen Sie mit? Mein Mann. Ist der da? Nein. Dann überlegen Sie sich nochmal. <lacht>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 Aufzack. Das erste Mal Platin macht so eine riesen Veranstaltung, ein Riese Natürlich mit dem einen oder anderen Zeit verschieben. Aber ich muss an dieser Stelle sagen, Riesiges Dankeschön an den Veranstalter, ja. aber vor allem Riesiges ja. Dankeschön an euch. Die Platin macher die sind die Beste der So meine Freunde von Platincoin. Heute ist Sonntag. Ich bin zurück, hochmotiviert und ich kann nur eins sagen. Platincoin! Wir haben ein Armenier. Rumänien. Rumänien. Und zwei Griechen. Wir werden euch alle aufmischen.